Hallo, mein Name ist John, und ich möchte über etwas sprechen, was ich persönlich sehr wichtig finde. Es geht um etwas, wovon ich denke, dass die meisten noch nichts oder nur sehr wenig gehört haben. Und wenn man auch nur wenig gehört hat, dann dürfte es auch schon nicht ganz erwartet sprechen. Und das liegt daran, dass die westlichen Medien, so wie ich jetzt persönlich Erfahrung machen durfte, über dieses Thema nicht objektiv berichten. Und was mit objektiv gemeint ist, ich schätze, ihr versteht schon. Okay. Bevor ich erzähle, worum es geht, ich hatte leider nicht die Zeit, die ich gerne gehabt hätte, um mich auf dieses Thema vorzubereiten. Und es verlangt aktuell ein schnelles Handeln. Dadurch, unvorbereitet oder beziehungsweise einfach mit einem allgemeinen Wissen, erzähle ich euch jetzt davon. In der Hoffnung, das, was ich weiß, halbwegs so rüberzubringen, wie ich es gerne hätte. Okay, die Thematik ist, Imran Khan. Imran Khan ist ein Politiker, früher vielleicht bekannt als Cricket-Spieler. Und gerade jetzt ist er in seinem Zuhause und rundherum um sein Haus sind etliche Pakistaner, die herumschreien. Sie schreien Polizisten an, sie schreien Soldaten an und sie schreien eventuell auch Söldner an. Söldner sind Leute, man bezahlt sie und dafür töten dann jemanden. Also Söldner sind professionelle Auftragsmörder. Und genau, die pakistanische Bevölkerung schreit gerade diese drei Gruppen an. Also von der dicken Gruppe, Söldner, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Es heißt zwar, es soll auch Söldner geben, aber das kann ich jetzt leider nicht mit Sicherheit, das kann ich nicht garantieren. So, die, die pakistanische Bevölkerung schreibt diese Leute an und sagt, tötet nicht Imran Han. Und wenn ihr das macht, dann sind wir vor euch. Wir stehen da und ihr müsst durch uns hindurch. Und das ist jetzt auch der Fall. Also die pakistanische Bevölkerung steht da, die Polizisten kommen da mit ihren Stöcken, mit ihren, ihren Wassergewehren, also das sind so riesige äh, Kanonen oder Gewehre und da wird der Wasser mit einem hohen Druck rausgestrahlt und äh, dieser hohe Druck kann durchaus dafür sorgen, dass ein 80 Kilo schwerer Mann wegfliegt. Der soll also nicht wegfliegt, aber der wird durchaus weggeschleudert, ne? Genau. Und Tränengas wird übrigens auch verwendet. Und die pakistanische Polizei ist jetzt leider auch schon dafür bekannt, dass die Tränengas verwendet, weil bereits abgelaufen ist. Und das ist gesundheitsgefährdend. Ich schätze sogar, es ist tödlich. Aber da müsste man sich nochmal genau informieren. Das ist so ein Thema, wo man sich nochmal genau einlesen müsste. Wo mir jetzt auch einfach die Zeit fehlt. Also, Imran Khan ist bei sich zu Hause und wird gerade beschützt von der Bevölkerung. Und von, und wovon, wovor wird eigentlich beschützt? Das ist auch die Frage, ne? Also, die Regierung, die pakistanische Regierung ist gerade dabei, Imran Khan töten lassen zu wollen. Und jetzt fragt man sich, was? Die Regierung ist dabei? Ja, die Regierung, die eigene pakistanische Regierung möchte einen Politiker tot sehen. Und, Große Frage warum, wieso möchten das die pakistanische Regierung? Es fing damals an, als Imran Khan beliebt wurde. Und dann wollte er irgendwann, ich wollte schon immer, also er wollte kein, keine Puppe von, von, dem pakistanischen, von der pakistanischen Armee sein. In Pakistan ist es nämlich so, man hat einmal die Politik und dann auch nochmal die Armee. Und Seit etwa 70 Jahren ist es so, also seit der Gründung von Pakistan, ist es in etwa so, dass die pakistanische Armee klar macht, was die Politik zu machen hat und was nicht zu machen hat. Also die Armee diktiert oder weder nicht wirklich die Armee. Es ist, ähm, man hat so einen Oberbefehlshaber bei der Armee, man nennt den General in Pakistan, dieser General und vermutlich noch ein paar Untergeneräle, die zusammen sagen dann und bestimmen dann, wer in die Politik kommt und was die Politiker zu machen haben und mit wem. Also soll heißen, der Oberbefehlshaber, der, General, der Obergeneral in Pakistan, der pakistanischen Armee, der sagt nun, diese eine Person gefällt mir besonders gut, die darf jetzt Premierminister werden. Und wenn dieser Person Premierminister geworden ist, dann macht sie genau das, was ich hier sage, ansonsten ist sie wieder weg. Also der bestimmt, wer reinkommt, und der bestimmt auch, wer wieder weggeht. Und in der Vergangenheit haben wir gesehen, dass das auch geklappt hat ohne Wahlen. Also, es gibt eigentlich, Pakistan ist ja im, Moment offiziell, Pakistan ist eine Demokratie. Und in der Demokratie ist es so, es gibt Wahlen. Die Bevölkerung kommt und darf wählen und darf entscheiden, wer ihr Premierminister ist oder wer ihr Bundeskanzler ist oder wer was auch immer. Also, der Titel spielt jetzt eigentlich mal gar keine Rolle. Also, ob es der Präsident ist, ob es der Bundeskanzler ist, ob es äh, A ist, ob es B ist, aber irgendeine Führungsposition gibt es da und in Pakistan ist das der Prime Minister. So. Und dieser Prime Minister wird eigentlich schon voll gewählt, offiziell. Aber inoffiziell ist das so, das Militär, das pakistanische Militär, regelt alles. Gut. Und Imran Khan ist eine Person, die dem Militär nicht gehorchen wollte. Und inoffiziell war man, also, die Politiker haben immer wieder mal gesagt, wir werden von der Armee unterdrückt. Aber mh, so wirklich glauben wollte es eigentlich keiner in Paris. Man wusste es immer irgendwie, aber so wirklich glauben konnte man es bisweilen nicht. Und dann hat man das gleiche probiert mit Ibrahim Khan. Und, das äh, funktionierte nicht. Er hat dann nicht einfach klar gesagt, nein, ich mache mein Ding und, Ihr müsst euch damit heraushalten. So in etwa. Ne? Also es war nicht komplett so direkt. Er hat durchaus versucht, die noch mitzunehmen, aber es ging nicht. Äh, weil allein der Versuch, etwas selbst machen zu wollen, also man kann jetzt sagen: Okay, ich mache das, egal was du sagst. Ne? Du hast einfach Pech gehabt, ich mache mein Ding und du siehst, wie du damit klarkommst. So war das nicht. Im Grand hat versucht, mit dem General, mit dem Obergeneral zu sprechen, mit ihm einen Kompromiss zu finden, Abmachungen getroffen und dann eine Entscheidung getroffen. So, und in, im, im Einklang natürlich, ne? So, diese Entscheidung hat ihm aber bereits nicht gefallen, weil ihm Imran Khan bereits angedeutet hat, dass er ein Freidenker ist. Und Freidenken beim pakistanischen Militär, oh Gott, nein, das ist überhaupt nicht erlaubt, ist haram, nein, machen wir nicht. Okay, ist nicht erlaubt. Im Rahan macht es aber dennoch. So, weil jetzt Imran Khan, keine Puppe sein wollte, sondern selbst nachdenken wollte, hat man ihn enthront. und was er in Aachen gemacht hat ist, er ist zu der Bevölkerung gegangen, zu der pakistanischen Bevölkerung und hat ihr mitgeteilt, was geschehen ist. Nicht alles, er hatte zunächst mal nicht erwähnt, dass die pakistanische Armee dahinter steckt. Er wusste es natürlich, aber hat sich mitgeteilt. Es gab einen anderen Grund, nämlich davor, Wusste, äh, wusste er bereits, dass hinter seinem Rücken gewisse Pläne gespielt wurden, auch schon durchgeführt wurden? Nämlich, äh, jemand aus Amerika, ein Politiker, hat hinter seinem Rücken mit dem pakistanischen General besprochen. Also, unter anderem den General, ich schätze mal, es dürften auch noch ganz viele andere Personen beteiligt sein, aber sehr wahrscheinlich ging das von ihm aus. So. Und nämlich, äh, es wurde besprochen, wenn jetzt Imran Khan nicht entthront wird, dann muss Pakistan mit Konsequenzen rechnen. Das geht eigentlich nicht, ne? Das, das ist ein freier Staat, der so etwas zu hören bekommt, das ist eine, eine Drohung. Also wenn Imran Khan nicht entthront wird, der offizielle Premierminister, der gerade amtiert, amtiert, wenn der jetzt nicht entthront wird, dann muss der Staat mit Konsequenzen rechnen mit welchen Konsequenzen. Aber gut, also das hat sich jetzt die amerikanische Regierung damals erlaubt. damals, also was äh, ist das vor etwa einem Jahr oder sowas. Und das ist auch in einem Dokument festgehalten. Ähm, das nennt man irgendwie Cypher und da, das ist auch schon ins Gericht weitergeleitet worden. Aber das ist alles noch stockend, weil es eine lange Geschichte. Aber im Endeffekt sind es immer noch Mächte am Spielen, die das nicht erlauben, dass der Prozess weitergeht. Weil dann, weil dann klar werden würde, dass Imran Khan nicht legal entthront wurde. Also einerseits war es klar, ne? also die amerikanische Regierung hat sich eingemischt und zum anderen hat auch nochmal der, der pakistanische Ober, der General, der pakistanische General hat auch nochmal mitgemacht. Weder der General hat sich da einzumischen, noch hat sich. Jemand aus dem Ausland hier einzumischen. Und dadurch, dass beides geschehen ist, ist es nicht legal. Aber gut. Wir belassen es mal dabei. Im Rankan wurde immer beliebter und beliebter. Gerade zu der Zeit, als im Rankan enttäuscht wurde, wurde ich darauf aufmerksam. Davor hatte ich auch keine Ahnung. Also ich dachte mir auch, im Rankan, gut, interessiert mich nicht besonders. Wir sind ein Cricket-Spieler, meinetwegen. Aber. Um, er hat für etwas gesorgt, was jetzt, die was eigentlich beinahe ganz Pakistan auch geweckt hat. Vor einiger Zeit hat ein Freund von mir, vor vielen, vielen Jahren, da war ich noch in der Schule, und äh, mein bester Freund hat mich damals gefragt, ähm, wieso Pakistan denn nicht demonstrieren würde, wieso die Leute in Pakistan nicht aufstehen würden und für Rechte kämpfen würden. Die Europäer seien so erfolgreich, weil Leute in Europa aufstehen und für Rechte kämpfen. Und ich habe mich geschämt. Ich finde keine Antwort darauf, weil er hat recht, die Pakistaner sind ein schlafendes Volk. Das war's, mehr machen die nicht. Also die beschweren sich, oh, das ist so schlecht, das ist so schlecht und ja, ich, ich kann ja nichts machen. Ich, ich, ich als einzelne Person, aber was soll ich machen? Die Politiker sind alle korrupt und jeder ist das und jenes und bla bla bla. Aber eine Tat. Nein, davon schreiten wir zurück, also das machen wir nicht. So, jetzt ist es so, dass im Rahmenhandel gesorgt hat, dass die pakistanische Bevölkerung mitbekommt, wie korrupt die Politiker sind und jetzt nicht nur irgendwie so, ja, so Dorfgeräte, sondern es ist tatsächlich mit handfesten Beweisen, so dass man sagen kann, oh, es gibt Gerichtsverfahren, im Gerichtsverfahren gibt es Beweise und die Gerichtsverfahren sind eigentlich, also es ist auch schon abgeschlossen. Das sind klar, klare Verbrecher, die auch schon verurteilt wurden, aber die kommen dennoch irgendwie raus. Also die gehen nicht mal rein, das ist ja auch lustig. Die müssen nicht mal reingehen. Und wenn die reingehen, bekommen die Sonderbehandlungen. Also, da gibt es auch einige Geschichten, die man dazu erzählen kann. Und leider laufen die immer noch. Jedenfalls, wir wissen jetzt. Dass die ganz, ganz viele korrupte Personen haben, wir kennen deren Namen und wir wissen auch, was sie getan haben. Und wir wissen auch von den Gerichtsverfahren und wir wissen auch wie viel Knete sie geklaut haben, also dann, wie viel Geld sie geklaut haben, die das Geld von der pakistanischen Bevölkerung, welche sie geklaut haben, wie sie es vom Inland, also von Pakistan aus, nach in, ins Ausland transportiert haben. Und wir wissen auch, über Familienverbrechen, das ist auch lustig. Also, es ist nicht nur irgendwie eine Person, sondern es, ist, es sind Familien. Es ist eine Familie, die da korrupt ist, eine andere Familie, die da korrupt ist und eine andere, die da korrupt ist. Und untereinander hassen die, hassen die einander und bedrohen einander. Und als sie in der Vergangenheit haben, haben sich haben diese Familien alle gehasst, sind alle in der Politik drinnen und sorgen dafür, dass sie einmal in der Politik drin sind, dann ihre was weiß ich, ihr Bruder, ihre Schwester, ihre, ihre Kinder und das ist wirklich der Fall. Also die Familie, die ich genannt habe, die gibt es wirklich. Also wir heißen natürlich jetzt ähm, Shabashreef, das ist der aktuelle Prime Minister. älterer Bruder heißt Nawaz -Shreef. der war früher Prime Minister. Jetzt ist der Bruder Prime Minister. die Tochter von Nawaz heißt Mariam Nawaz. Die ist jetzt irgendwie Partyleader. also Mariam Nawaz ist Parteioberhaupt. Also, Nawaz rief, Nawaz, Mariam, und auch noch ihr Bruder, also der Sohn von äh, Nawaz, Hamza, auch der hat eine Führungsposition bekommen gehabt und vermutlich bekommen versucht er wieder eine zu bekommen. Die er bekommen hat, das war übrigens illegal, auch das weiß man. Die haben da mit den Gesetzen gespielt und widerliche Sachen gemacht. Und dann haben sie Machtmissbrauch, nach der, also er hat sich illegal Zugriff verschafft auf eine Führungsposition, nachdem er die bekommen hat, hat ja versucht, die Demonstrationen von Imran Khan zu stoppen, indem er Polizisten verwendet hat. Und hat Menschen verprügelt, also Demonstranten hat er einfach verprügeln lassen. Und äh, die waren dann, also es geht nicht um, um zwei, drei Schläge, sondern die waren im Krankenhaus und hatten gebrochene und ich weiß nicht, ob der Mensch auch noch ums, ums Leben kam, aber sobald ich das mitbekommen hatte, hatten dann Demonstranten irgendwann auch die Nase voll und wollten dann mit Pistolen hinausgehen. Und Miran hat dann gesagt, nein, wir, wir hören auch mit der Demonstration, weil es, es wird gefährlich, also es könnte lebensgefährlich werden und ich meine, es ist ohnehin schon lebensgefährlich, aber wenn jetzt auch nochmal äh, seine ärgerlichen Leute mit Pistolen hinausgehen, um sich ihr Recht zu holen, das wollte er zu dem Zeitpunkt nicht. Also hat er es unterbunden. Ich könnte sehr wahrscheinlich noch lange darüber sprechen, Doch ein paar wesentliche, wesentliche Punkte, auf die ich noch eingehen möchte. Der Journalismus. Herr Simranthand hat einiges gesagt und er war nicht der Einzige. Es gab auch Journalisten auch schon vor ihm, die bekannt dafür waren, dass sie Fragen stellen, die mächtigen Männern nicht gefallen haben und auch mächtigen Frauen. Und die haben dann auch gedroht und haben Drohungen auch in die Tat umgesetzt. Also, Ashut Chief ist ein bekannter Fall und er wird als Held gefeiert in Pakistan und wurde getötet. Er hat Fragen gestellt, man hat ihn, hat ihn bedroht, nicht nur ihn, sondern auch seine Familie. Er hat seine Familie in den Wald untergebracht und selbst musste der aber noch flüchten. Und er ist erstmal in ein anderes Land geflüchtet und hat dort Asyl gesucht, aber man hat ihm sein Visa nicht mehr verlängert und dann musste er in flüchten und als dann nach Nachtig ankam, wurde er dort getötet. Und man hat dann versucht auch das zu vertuschen, also hat gesagt, ja, das war ein Unfall. Aber es gibt ja auch die Obduktion und, also das ist, wenn jemand stirbt, dann ist das so, ein Arzt kommt, schaut sich das an, untersucht das, und er ist erfahren und kann mitteilen, ob ähm, der Tod jetzt durch Gewalt erzeugt wurde oder ob der Tod natürlich Ursache war, wie beispielsweise nicht. Ähm, er also war schon sehr alt und deswegen ist er eben gestorben. Aber hier konnte man nachweisen, okay, der Körper ist voll mit, mit Wunden. Er wurde sehr wahrscheinlich vorher gefoltert und zwar vernünftig. Und es gab dann auch Gerüchte von wegen, man hätte seine Finger irgendwie gebrochen und zwar einzeln die Nieder rausgerissen und was weiß ich noch was alles. Also ich weiß nicht genau, inwiefern er gefoltert wurde, aber er wurde Also er hatte einige Verletzungen an seinem Körper. So möchte ich es auch geben. Der Obduktionsbericht, auch hier hat man versucht, den zu verheimlichen und wollte er nicht rausgeben. Und jetzt ist es eben bekannt, dass man auch hier versucht hat, wieder Sachen zu verheimlichen, weil man selbst involviert war. Also sehr wahrscheinlich, so sagt man es, war es... Okay. Also, man hat eine Annahme, man weiß in etwa, wer dahinter steckt, wer also schief, hat umbringen lassen, oder wer vielleicht sogar selbst dabei war. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Also, ich werde jetzt hier keinen Namen nennen, weil ich selbst keine Beweise vorliegen habe. Aber sehr wahrscheinlich dürfte es wieder eine Person sein, von der ihr auch denkt, wird die ja nicht Okay. Also wenn ihr aufmerksam zugehört habt, dann würdet ihr, wisst ihr vermutlich schon, wer das sein könnte. Okay. So, das war auch schon schief. Und dann gibt es noch einen ganz anderen bekannten Journalisten. Und er ist einer, der sich nicht kaufen lässt. Solche Journalisten gibt es in Pakistan und die haben es ehemalig schwer. Dann gehen Leute vom Militär und von der Polizei zu ihren Angehörigen, also von der Reporter, von Familie, diese Familie wird bedroht, also der ältere Vater, die ältere Mutter. Man sorgt dafür, dass sie nicht arbeiten können, man bedroht sie auf eine andere Art. Die Tochter wird verfolgt, wie sie zur Schule geht vor der Wohnungstür, oder vor, der, vor dem Haus. Der, das Haus liegt jetzt auch irgendwo im Nirgendwo, damit man irgendwo Sicherheit hat. Aber diese Sicherheit ist nicht wirklich ausreichend. Die Polizisten gehen vor sein Haus und lassen dann Stütze abfeuern. Und jemand schreit. Und er findet dann später das Blut und findet auch noch ein darüber weil sie noch was. Alles. Okay. Er hat das gehört, aber seine Kinder haben das genauso gehört, seine Frau hat das genauso gehört. Oder was auch noch passieren kann ist, dass man ihm sagt, ja, ähm, du kannst jetzt noch sprechen, du hast jetzt noch eine Zunge. Gut, Du bist in Oder du wirst vergiftet. Oder Sie versuchen, dich in ein Gefängnis reinzubringen und schaffen das auch noch. Du bist jetzt im Gefängnis und dort lassen, die, dort lassen sie dich nicht schlafen. Du bekommst eine schwarze Tüte um den Kopf. Sie drehen dich, sie schlagen dich, sie foltern dich. Und das Foltern ist gleich auch ganz wild, Herr gesagt. Also jetzt nicht nur für Journalisten, sondern auch noch für andere Personengruppen. Und man sollte meinen, das sollten einfache Personen sein, die man so foltern kann. Aber dem ist gar nicht so. In Pakistan gibt es einen bekannten Richter, weil er gemeint hat, dass er gerne mitteilen möchte, wer hinter all diesen Brutalitäten steckt. Wurde er für eine sehr lange Zeit gewolltet. Man wollte ihn auch nicht mehr rauslassen. Auf welche Art er genau gewolltet wurde, das weiß ich nicht. Aber es gibt auch hierzu Leute, die Bescheid wissen und die auch aufklären. Doch prinzipiell, was alles Mögliche geschehen ist, Leute werden aufgezogen. Also man nimmt sie mit, verhaftet sie, dann sieht man sie aus, dann geht man zu ihren privaten Stellen, bringt dort elektrische Drähte an, lässt Strom fließen, bringt schwere Gegenstände da an und macht noch andere Sachen. Und leider ist das kein Einzelfall. Das, was ich erzählt habe, nämlich, dass man die Menschen nur gerne nackt sieht in Pakistan, das ist Tent geworden. Also es gab jetzt ganze Leute, die nackt sein mussten und mit denen noch an den Sachen schön sind. Ich sage das zwar vielleicht auf lustige Art, aber die Menschen, denen es zu helfen ist, die werden dabei auch beinahe gestorben. Also von allem weiß ich, dass, dass der davon wirklich beinahe gestorben und man hat ihn versucht, seinem Schoßhändchen zu machen. Also man hat versucht, ihm seine Ehre, seine Würde zu entwenden. Wer ja. ist jetzt ein Held geworden in Pakistan. Also man liebt ihn. Das, was die korrupten Super-Genies versucht haben, hat nicht geklappt. Okay. Journalismus haben wir. Das nächste Thema Wirtschaft. Nachdem. Imran Khan gestürzt worden ist, ging jetzt nur noch bergab mit der Wirtschaft. Also ich erinnere mich noch, bevor Imran Khan, bevor man ihn zwangsweise enttont hat, hat ein Euro, für ein Euro hat man etwa 160 Rupies bekommen. 1 Euro, 160 Rupien. Jetzt ist es so, dass man für ein Euro, ich weiß nicht, 280, 290 Rupies bekommt. Und vor einiger Zeit war es noch so: 1 Euro hat 300 Rupien entsprochen, 1 Euro 300 Rupien. So, und in Sri Lanka war das so, als Sri Lanka ist ein, ist ein Land, das jetzt, weil ich weiß, offiziell auch bankrott ist oder war. Und ein Euro hat, haben dort etwa 360, 330 äh, sri lankische Einheiten ausgemacht, also Geldeinheiten ausgemacht. Es hat nicht viel gefehlt. Und in, in Pakistan, man weiß bereits, dass Pakistan bankrott ist. Und Pakistan ist bankrott. Äh, die Währung hat absolut krank. Also ist ja mal eine lächerliche Währung geworden mittlerweile. Und es ist auch noch so, Pakistan hat ja noch Schulden. Das heißt, wenn die Währung schwächer wird, dann steigen die Schulden. Die Schulden steigen, steigen, steigen und steigen. Und wenn die Währung sinkt, dann steigen auch die Preise für die Importe aus dem Ausland, also aus der Medizin, welche die Leute eben nur mal benötigen. Die sind lebensnotwendig. Und es geht ja nicht nur um Medizin, sondern auch noch andere Güter in, in einem Krankenhaus, die benötigt werden, um einen Menschen am Leben zu erhalten, um Menschen zu untersuchen. Die kann man jetzt auch nicht mehr so leicht bekommen. Und dann gibt es auch nochmal Benzin und Diesel. So, äh, wenn, jetzt, wenn jetzt die Währung steigt, steigen auch die Preise für Benzin und für Diesel. Und dann steigt, steigen die Transportkosten für alles mögliche in Pakistan. Wenn das steigt, steigt wiederum alles. Also das ist alles schon gekoppelt. Das heißt, das eine steigt, das andere steigt mit, das andere steigt mit. Und wenn die Wirtschaft so widerträchtig ist, wenn die Wirtschaft so am, am Boden ist, dann steigt die Kriminalität. Gute Wirtschaft heißt geringe Kriminalität. Und in Pakistan steigt jetzt natürlich auch die Kriminalitätsrate. Und das hat man auch gesehen. Gut, das heißt, nach dem Abgang von land Khan, die Wirtschaft ging, ging zugrunde oder ist noch wirklich am Boden am Pakistan hatte noch nie so eine hohe Infl Inflation, die Geldwertung war noch nie so schwach wie heute. Eine Sache noch, dass die noch alles beschleunigt. Die Leute, die in Pakistan gebildet sind, die möchten das Land dann natürlich verlassen, weil die haben dort keine Chancen. Jetzt verlassen die gebildeten Leute Pakistan, um im Ausland zu arbeiten. Genau die Leute würde man aber in Pakistan benötigen, um Pakistan aufzubauen. Das heißt, alles, was jetzt Shabashi gemeinsam mit seinem Freunden gemacht hat, hat dafür gesorgt, dass Pakistan einfach nur noch. Das ist, das ist so wie als ob man einem Feind gesagt hätte, hier bitte zerstören unser Land. Das hätte ein Feind nicht besser machen können. Das wurde eine Leistung. Kommen wir nun zu einem kurzen Vergleich zwischen Imran Khan äh, und Nawaz. Imran Khan sagt Leuten vielleicht ein, zwei Tage vorher, ich gehe dort hinaus, kommt bitte mit. Die Leute warten, vorher schon, auf ihn. Ich möchte jemanden einladen, er traut sich nicht, mal jemanden einzuladen zu einer Versammlung. Das funktioniert nicht mehr. Und seine Tochter, marie war die Veranstaltungen, Demonstrationen in Gang setzen möchte, die hat jetzt, wenn sie da gerade diese Demonstration hält, dann kommen Leute und beleidigen sie und Sagen, alle beleidigen sie nicht unbedingt, aber was ich mitbekommen habe, ist, dass dort Leute hingehen und schreien im Ran Khan. Also irgendwo demütig wir natürlich schon. Und wenn Imran Khan sagt, Leute, kommt, dann ist alles rundherum voll. Der, der füllt Stadien und hält Demonstrationen, die Weltrekorde aufstellen. Und ich weiß nicht, ob das die westlichen Medien berichtet haben. Ich schätze nicht. Man muss sich wirklich mal die Bilder ansehen. Also ich könnte mal angeben, hier Imran Han Demonstration oder im Imran ähm, Live oder sowas, ich schätze, die findet da einiges. Über Imran werden Songs geschrieben. Und es ist nicht so, dass er die bezahlt also Er ne, sagt, kommt bitte, die kommt zur Demonstration. Na war sagt, Leute, kommt, muss ihnen aber essen geben, damit sie kommen. Okay? <lacht> Im Anfang hält seine Reden, die Leute nehmen ihn auf, die Leute schneiden seine Videos zurecht und hinterlegen da Musik und machen so ihn zu so einem Vorbild und über Nawashi wird gespottet ohne Ende. Und das Gleiche spürt er auch gerade bei sich zu Hause. Also er hat gelogen, damit er ins Ausland kann und dort bleibt er jetzt auch eine Weile. Also er ist bereits verurteilt und sollte eigentlich in den Knast. Er ist ein Verbrecher. Aber er lebt gerade in England und die Leute, die aus Pakistan ausgezogen sind und gerade in England leben, die haben herausgefunden, weil er wohnt. Und vor seiner Wohnung oder vor seinem Haus gibt es lange Schlangen, die mit Schildern hoch, die mit Schildern signalisieren wollen, dass er ein Dieb ist. Also die singen dann auch, du bist ein Dieb, du bist ein Dieb, Mariam, sein Vater ist ein Dieb, ihr die seid Verbrecher und noch ähnliche Sachen. Und das hört er seit, ich weiß nicht, wie lange schon. Das ist, selbst, das ist auch echt erstaunlich, wie viel der Typ einstecken kann. Und auch seine Familie. Und die lachen, also ist auch wohl. Nicht, habe ich habe ein Video gesehen. Ähm, die gesamte Familie hat sich zusammengetan. Und die werden beschimpft. Und die lachen dann einfach so. Okay, gut. Und eine Sache, die ich auch nicht verstehe, ist. Wie ist es möglich, dass Nawaz wie der ein beurteilter Verbrecher ist, Parteileiter ist, also der sagt in England, was in Pakistan geschieht. Also im Endeffekt ist er der Regierende. Ein Verbrecher regiert Pakistan, der ein Verbrecher in Pakistan ist, aber er flüchtet und macht dann die Gesetze in Pakistan. Und damit konnte er seinen Bruder und seinen äh, seinen Sohn und seine Tochter und was weiß ich nicht noch wen, beschützen. Also es gab Fälle und die konnte man dann schließen, weil man gesagt hat, na gut, wenn du nicht eine gewisse Summe an Geld geklaut hast, dann bist du frei. Also du musst ihn nicht, also, ich nicht du musst ihn 10 Millionen geklaut haben, damit du als Verbrecher giltst, geältest. Wie auch immer. Wenn du nur 9 Millionen geklaut hast, passt alles, na, du bist, mach schnell, sehr gut, du darfst. Also, ich verstehe das nicht so ganz. Ich meine, ich verstehe, das versteht keiner. Aber das ist pakistanische Politik, das sind pakistanische Regeln. Also Diebe, wenn ihr etwas klauen wollt und nicht so viel klauen wollt, geht bitte nach Pakistan. Ihr seid herzlich willkommen und ihr seid in guter Gesellschaft, denn unsere Regierung besteht nur aus Dieben. Okay, kommen wir zurück zu Imran Khan. Und was der verlangt ist, dass alle Menschen gleich behandelt werden. Also, wenn jetzt ein kleiner Verbrecher eine Kuh klaut, und ins Gefängnis muss, dann muss aber auch der große Dieb, der Milliarden geklaut hat, ebenfalls ins Gefängnis. Es kann nicht sein, dass der eine, der Milliarden hat, einfach sagt, na gut, ich kaufe mir einfach alle Regeln, alle ähm, mächtigen Personen auf und wir machen dann gemeinsam Kriminalität, alles gut, wir klären untereinander und passt. Ne, so geht das nicht. Also ob du nun Macht hast, ob du bei einem pakistanischen Militär tätig bist oder wo auch immer bei dem Verbrechen begehst, dann sollst du auch zur Verantwortung gezogen werden. Und damit hat er sich ganz viele Feinde geschaffen. Ganz, ganz viele Feinde. Weil, genau die mächtigen Männer, die gerade Pakistan regieren, die haben ein Problem damit. Denn, wenn sie jetzt zur Verantwortung gezogen werden für ihre Kriminalitäten, dann, nee, das geht ja nicht, ne? Also, wovon sollten wir leben, wenn sie kein Geld schauen können? <lacht> nee, das geht natürlich wirklich nicht, ne? Wenn sie ja auch lächerlich auf dem Rahmen verlangt. Okay. Und man hat versucht, ihn gerade zu töten, als ihn in kam. Man hat wieder auf ihn geschossen, er hat überlebt. Jetzt äh, war er für einige Zeit in Gips und durfte sich nicht bewegen, weil seine Verletzung sehr kritisch war. Und in dieser Zeit hat man etwa 80 Fälle gegen ihn erhoben. Also man hat Straftaten gegen ihn erhoben, die man, äh, mit denen man ihn ins Gefängnis bringen möchte. Also man möchte ihn in Rankam, ins Gefängnis bringen und deswegen findet man gewisse Sachen. Und äh, im Rahmen kann Möchte natürlich, also weil er weiß, okay, das sind erfundene Sachen, er möchte ins Gericht und sagt dann, okay, gut, lasst alle 80 Fälle zusammen, okay, wir klären die alle und ich möchte euch um eines bitten, macht das alles öffentlich, okay, also ihr nehmt hier alles über, über Video auf, strahlt das direkt gleich auf und jeder hört mit, was man mir sagt also was ich begangen habe. Ihr bringt eure Beweise, ich bringe meine Beweise und die ganze Bevölkerung hört zu. Nicht nur die Bevölkerung, die ganze Welt hört zu. Und entscheidet dann, bin ich ein Verbrecher? Oder habt ihr Sachen gefunden? Und das Lustige ist auch, 80 Fälle. Wie schnell kann man so viele Verbrechen begehen? Und es sind auch Komischweise also immer die Leute, die gerade im Rahmen unterstützen, die so viele Fälle angelastet bekommen. Also es gibt auch Reporter, die jetzt mittlerweile ganz viele Fälle haben, die man versucht ins Gefängnis zu bekommen. Es ist ja so, das Militär kontrolliert ja die Polizei und die ganze Jurisdiktion, also ähm, das... Äh, die Gerichte. Und dadurch kann man dann natürlich Leute ins Gefängnis bekommen, wenn man es möchte. Und man muss nicht mal einen besonders guten Fall haben. Man kann einfach sagen, der gefällt mir nicht und schnappt hinein, was weiß ich, der hat dies und jenes gemacht. Und dann fußt man ein bisschen herum und man bekommt dann ins Gefängnis. Jetzt klappt das natürlich nicht mehr. Der Grund, wieso das jetzt nicht mehr klappt, ist, die Leute lieben im Khan, Die wollen nicht, dass man ihm ins Gefängnis steckt. Und selbst wenn, wenn es nur wäre, dass von ihn nachher ins Gefängnis bekommt, das ist sie ja nicht. Man möchte ihn töten. Das heißt, man würde so aus. Man bekommt ins Gefängnis, keiner sieht ihn mehr. Jetzt sind haben wir, jetzt wir machen, was wir möchten. Und dadurch, dass wir ohnehin die Medien kontrollieren, also wir haben unsere eigene TV-Sender, und die TV-Sender, die nicht das berichten, was wir gerne hätten, die blockieren wir. Also es gibt Sender, die, deren Lizenz entzogen wurde, weil sie nicht das Gesendet haben, was das Militär wollte. Lustig, ne? Aber ja, das ist es. Und genau deswegen werden verhandelte Reporter, die das sagen möchten, was sie, was der Wahrheit entspricht, verfolgt und getötet. Und mehr alles dazwischen, also zwischen äh, verfolgen und töten, also foltern. Hm? Also, das Militär hat es drauf, es kann Gemeinsam mit der aktuellen Regierung dafür sorgen, dass Imran Khan ins Gefängnis kommt. Und wenn er im Gefängnis ist, wird man ihn umbringen. Und man wird dann eine Geschichte erzählen von wegen, ja, er ist alt, er hat ja diese Verletzung, wir wussten es nicht, wir sind aufgestiegen und dann hat er angefangen zu bluten, man konnte Blut nicht stoppen und tot war er. Ich, meine, ich kann nicht eine Geschichte finden, ich erzähle euch was. Als ja. also Imran Khan, also wir haben unser Bestes gegeben, also wir wollten ihn retten, aber der Mann hat so gebrüllt. Wir haben, also Ich meine, wir kommen hier mit den Gesetzen her, wir haben die Polizei hier, wir haben die Armee hier und wir sind das Gesetz, und er hat sich einfach geweigert, uns zu gehorchen. Und wir müssen die Bürger beschützen, und wir müssen auch unserem Amt äh, hinterher sein. Und haben ihn dann festgenommen. Er hat sich so sehr geweigert und äh, leider ist uns dabei Missgeschick passiert. Er hat versucht, unsere Pistole aus unserem Koll zu ziehen und ähm, dabei hat ein mutiger äh, Kollege versucht, ihm die Waffe abzunehmen. Und als er das versucht hat, ist ein Schuss losgegangen und der ging genau auf, weiß auf ich nicht, äh, äh, ich muss es ja schließlich machen. Ne? Also dann der Schuss ging, der Schuss ging auf mich und ich hatte ihn so große ich bin gefallen. Und während ich gefallen bin, habe ich ihn anfangen getreten, aber ich habe ihn genau auf sein Bein getreten, wo er gerade angeschossen wurde. Und leider das. Es tut auch mir leid, dass er gestorben ist, aber er wollte einfach nicht zuhören. Und goldene blöde Sachen könnte man ne? Also Und die, die, die können sowas, die können sowas. Also, und die können das besser als ich. Ich ja habe mir jetzt nur irgendwas ausgedacht. Aber die haben das, Leute, die professionell da sitzen und sich Sachen entspannen lassen. Und meine Bitte ist es nun, lasst es bitte nicht dazu kommen, dass ein Mann, der sich für die Gerechtigkeit einsetzt, dass man ihn dafür bestraft. Wenn ihr nun Muslim sein solltet, dann seht ihn bitte nicht als pakistanischen Mann an, seht ihn als Sklaven Allahs an, der einfach nur auf Allahs Weg arbeiten möchte. Er ist im Endeffekt mein Bruder im Glauben und kämpft für auch den Islam. Er war einer der ersten oder er ist der einzige, den ich kenne, der von den Vereinten Nationen, also da, wo auch Amerika dabei ist und wo viele andere Nationen dabei sind, die ein großes Problem damit haben, dass Muslime Muslime sein möchten. Da sagt er: Mein Glaube ist es, La ilaha illallah, Muhammad Rasulallah. Das ist ein Mann, der das vor... also er hat absolut gar keinen Vorteil, dadurch. Wenn er das sagt, dann mag man ihn nicht. Ich bin muslimisch, ihr seid muslimisch, also wenn ihr das jetzt seid, dann wisst ihr, weil in einem westlichen Land leben. Der Islam ist dann, ne? also es gibt ein paar Vorurteile und so, ne? also, klappt nicht immer. Aber er hat es gesagt, weil er hinter etwas steht und weil er genau für diese Sache lebt. Und ich bin der Meinung, wenn ein Mann sich für etwas aufopfert, also wenn er sich für die Gerechtigkeit aufopfert, aufopfert oder sich für Lager in der aufopfert, dann, ich bin dabei, also, wie für mich, dann möchte ich dich gerne so unterstützen, wie ich das eben kann. Ich kann das jetzt eben nur so über diese Kleinigkeit machen. Vielleicht hat es auch gar keinen Effekt, vielleicht schaut sich das niemand an, vielleicht wird das nicht weiter verbreitet, wer weiß, aber ich, versucht und lassen wa alle entscheidet dann, wie das Ergebnis sein wird. Und falls Sie keine Muslime seid und es kann ja noch sein, dass ihr Licht in euch habt ne? und dieses Licht wird euch mitteilen, ähm, sollte man einem Mann, der für Gerechtigkeit einsteht, helfen oder nicht? Und meine Absicht oder meine Bitte an alle ist die, dass ihr und meine bitte ist es dann an alle dass ihr möglichst viel aufmerksamkeit erzeugt wird indem man beispielsweise das video teilt oder das video was ich bearbeitet äh, wichtige ausschnitte zeigt oder übersetzt oder, weiß nicht, oder, oder, oder kreativität ist freien lauf gelassen ihr habt auch alle Lizenzen, die ihr benötigt, um das Video zu bearbeiten. Also, ihr bekommt da gar keine Probleme mit dem Gesetz oder so. Von meiner Seite ist das ihr komplett zu Und dadurch, dass es mein Content ist, ist es ja auch, seid ihr auch gänzlich gesichert. Ich würde euch nur bitten, nichts moralisch verwerfliches damit zu machen. Und wie das moralisch verwerflich ist, das überlasse ich euch selbst zu entscheiden. Denn gut. Also man könnte Aufmerksamkeit erzeugen, indem man das Video teilt und die, das finale Ziel wäre es eben, dass man die internationale Community, so etwas wie ein internationales Gericht dazu bekommt, dass es sich einschaltet und diesen Fall in Pakistan untersucht. Was geschieht mit den Journalisten in Pakistan? Was geschieht mit verantwortlichen ähm, Politikern in Pakistan? Was geschieht mit Menschen, die für etwas stehen möchten? Gibt es in Pakistan tatsächlich Demokratie oder haben wir dort eine Diktatur? Wie sieht es mit den Menschenrechten dort aus? Gibt es dort Menschenrechte? Und... Vielen Dank. Vielen Dank.